Hi Sascha. Hallo. Welches Content-Management-System stellst du vor? Papaya CMS. Papaya CMS. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, wie Papaya CMS entstanden ist. Papaya CMS war ursprünglich eine Entwicklung innerhalb einer mittelgroßen Kölner Agentur, dimensional, und wurde ab 2000 ja, sowohl für eigene Projekte als auch für Kundenprojekte entwickelt und irgendwann kam der Schritt damit Open Source zu gehen weil Lizenzkosten eh nicht das Ding sind, wo die Firma jetzt dann reich werden könnte. Mhm. Und so ist Papaya dann seit 2005 Open Source Software unter GPL und ja findet seitdem viele Freunde unter Kunden und auch immer mehr unter diversen Community-Usern. Mhm. Ähm, welche zwei Vorteile würdest du sagen, dass Papaya CMS wirklich ähm, hervorstechen lässt? Ja, einmal optimiert für... Sehr, sehr große Installation mit vielen, vielen Seiten. Wir haben eine sehr starke Optimierung des Cachings, mehrstufig, sehr fein einstellbar und dann eine völlig medienneutrale Datenhaltung. Wir geben immer XML aus und das wird dann mit Hilfe von XSLT-Templates, was ja auch ein offener Standard ist, dann in beliebige Ausgabeformate konvertiert, also HTML, diverse Feedformate, PDF und so weiter. Mhm. Welche zwei Nachteile würdest du jetzt sagen, dass Papaya mit sich bringen kann? Naja, es ist schon sehr sehr komplex, weil es eben auch viel kann. Das heißt also so für kleine bis untere, mittlere Installationen würde ich es eher nicht empfehlen. Guten Gewissens, weil das wird die meisten, also Leute, die was kleineres wollen, eher überfordern. Mhm. Welche Zielgruppe spricht denn Papaya direkt an? Gibt es da irgendwie eine Nische, wo Papaya sich äh, mit rein, äh, reingestellt hat? Oder? Ja, wir haben, äh, also als Firma Papaya haben wir einen ziemlich großen Stamm am Kunden, an Kunden im Bereich Healthcare einmal. Da läuft zum Beispiel die Weiße Liste, das ist so ein Krankenhaus- und Ärzte- und pflegeheim suchen vergleichsportal mhm. was auch in viele verschiedene Krankenkassen lizenziert wurde, mit deren jeweiligen Branding dann auch. Mhm und äh, Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, unabhängige pa Patientenberatung Deutschlands und so, ganz viel Healthcare halt, mhm. ja dann Medien, Deutschlandradio zum Beispiel, wir hatten mal Hopnox, so eine Künstler- und äh, Kollaborationsplattform, das sind eigentlich so die Hauptsteckenpferde, würde ich sagen. Welches, äh, welche Seite, du hast es ja schon erwähnt, dass Healthcare äh, und so weiter mit äh, Papaya arbeitet, welche größte Seite würdest du denn uns nennen können? Eine konkrete Seite, wo ihr sagt, das ist mit Papaya gemacht. Die größte bestehende Installation, die öffentlich im Einsatz ist, dürfte -radio Wissen sein. Mhm. Unter wissen.deradio.de. das heißt also der dritte Sender des Deutschlandfunks. Und ja, die beiden anderen Sender werden in Kürze auch auf Papaya umsteigen, das ist in Vorbereitung. Mhm. Zum CMS-Garten... Wie findest du die Idee, dass wir wirklich einen Open CMS Garten oder Open CMS Garden für alle Content Management Systeme oder für die meisten Content Management Systeme unter einen Hut bringen? Würdest du dir wünschen, dass auch sowas nächstes Jahr stattfindet? Auf jeden Fall. Ich finde das sehr, sehr inspirierend. habe hier ganz viele wunderbare Gespräche gehabt, super coole Leute kennengelernt. Echt totalen Spaß gemacht. Also nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Sascha. Du bist noch da bis morgen. Bis heute Abend. Bis heute Abend. Das ist sehr schade. Das heißt, du entgehst dem Abbau sozusagen. Ja, leider oder Gott sei Dank. Oder so. <lacht> ja. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ja. Und äh, ja, noch eine schöne Zeit und ganz viele interessante Gespräche. Bleib Dankeschön.